Du wirst hineingelassen in das pentagrammförmige Gebäude, durch das du erst einmal durchgehen kannst und stehst dann im ersten Stock in einem Sekretariat mit Empfangssaal für Besucher, dem Eingangsbereich und einer weiteren Wachstube mit weiteren Wächtern. Die sind jetzt allesamt aufgestanden und schauen dich finster an. Ich lächle sie an. Und nun, wo kann ich hier mich platzieren, bis seine Spektakulite Ola Rand von Garret auftaucht? Äh, warte dort. Ich würde mich ganz gemächlich zu diesem Sofa wahrscheinlich begeben und mich dort hinsetzen. Ja, du siehst vor dir auch eine große, aufragende Gestalt. Äh, irgendein Magier mit Spitzhut, alles komplett, komplett in weiß, äh, wie er wohl gerade da äh, ein, ein Pentagramm auf den Boden malt. Äh, ja, ob das jetzt Kunst sein soll, ist dient zumindest deiner Erheiterung. Äh, wenn du dann weitere 10 Minuten dort sitzt, äh, bist dann Ullerond äh, von Gareth Rotenfels. Spektabilität, Weisheit vom Auge und Magister Magnus Contrarius hineinkommt. Er verfügt über einen rauschenden Bart, eine lange spitze Nase und äh, reicht dir dann die Hand. Äh, ist so also relativ höflich im Gegensatz zu all den anderen, die dort um dich herum gestanden haben. Abel Miriam Morenes. Mittlerweile oh, mittlerweile in der Schwarzen Gilde. Vieles passiert seit unserem letzten Treffen. In der Tat, in der Tat, mein alter Freund. Nun äh, könnten wir uns vielleicht unter vier Augen unterhalten, nicht von diesen Lakaien Selbstverständlich, selbstverständlich. Kommt mit in den ersten Stock in meine Amtsstube. Ja, oh, auf aber. der dekretierung nochmal verschwitzten Blick zu und grinsen sie an? Ja, die äh, guckt dich wieder finster an, kneift die Augen zusammen, genauso wie, wie die Wachen den Kopfschütteln der blicken, kannst dann die Treppe nach oben in den ersten Stock, siehst da die Amtsstube von der Vizespektabilität, den Zeichen- und Glyphensaal, also ein paar Schlafseele, wo dann auch ein paar Novizen rausgucken. Um, und dann eben auch die Amtsstube der Spektabilität selbst, die dir geöffnet wird und kannst dann da uh, auf einem bequemen Stuhl Platz nehmen, uh, viele weitere staubigere Folianten, um, und uh, ja, kannst dich dann uh, umsehen, während Ollerand sich selbst hinsetzt. Zuallererst, zu vielen Dank, eure Spektabilität, damit sie mich empfangt. Ich muss Abbitte leisten, äh, da ich nun ja unter äh, damals und da nun ja etwas mysteriösen Umständen aus dieser Stadt verschwinden muss. Es tut mir leid. Ja, ich ja, ich, äh, ihr wurdet gesucht eine lange Zeit. Wenn <lacht> ich mich nicht täusche, sogar bis zum heutigen Tage. Wohl auch, äh, wenn sich seitdem viel getan hat. Äh, wir hatten nie Streit miteinander, Abelmir, äh, wenn auch unsere Gilden das ein oder andere zu bereden hatten. Ja, ich probierte in der Vergangenheit schon einmal diese nun ja Streitigkeiten und Schwissigkeiten äh, zu bereinigen, aber nun selbst in meiner Gilde ist man dafür nicht besonders aufgeschlossen, wie ich feststellen musste. Nein, nein. Also ähm, ihr habt äh, damals Eltern Gorbas und äh, ihr alle angreifen und befreit. Ähm, sicherlich war es damals nur ein Missverständnis äh, rund um die Gezeitenspinne, ne? Nun, es war kein Missverständnis. Die Admiralität wollte sich dieser Dämonen mächtigen und dies konnte ich nicht zulassen. Äh, nun, nun wir, wir reden über andere Dinge. Wie gesagt, wir hatten die Streit miteinander, Abelmir. Und auch äh, der Markgraf von, von äh, Wahrung hatte ein gutes Wort für euch eingelegt. Ähm, ja. Aber andere, andere Zeiten, seitdem ist wie gesagt viel passiert. Warum <lacht> seid ihr hier? Nun, auf Runert haben wir eine wichtige Persönlichkeit aus den Kerkern nun eines Schwarzogers befreit und ich fürchte, darunter hat ihr ja psychischer Zustand etwas gelitten. Vielleicht könnt ihr ihr helfen. Ihr seid schließlich Experte für solche nun ja geistigen Verwirrungen, Zustände. Ja, das bin ich wohl. Ich habe natürlich noch viele... Kollegi und Kollege, die die mir dabei helfen können. Aber ich verstehe mich darauf. Sowohl mit Magie als auch eben mit profanen Mitteln. Nun, wir brauchen sie unbedingt auf unserer Seite. Wir brauchen sie in einen fähigen Zustand, fähig Entscheidungen zu treffen und nicht impulsiv zu reagieren. Und das sehe ich im Moment nicht bei ihr. Ich kann sie mir gerne einmal ansehen für dich. Nun, sie wird vermutlich nur spätestens morgen auf der Löwenburg sein. Dort werden sie sie treffen können. Sehr gut, dann äh, werde ich mich dorthin begeben. Äh, wenn ihr erlaubt, werde ich auch ein paar Neuoniten äh, hinzuziehen. Nun, wenn ihr denkt, dass dies notwendig ist, gerne. Äh, nun, ja. es, geht, es geht nicht darum, äh, dass ich äh, von ihnen lerne, sondern vielmehr, dass äh, sie etwas äh, gemeinsam mit mir lernen. Ich äh, teile mein Wissen gerne mit den hiesigen Rioniten mit der boron äh, da wir allesamt an den gleichen Problemen werkeln. Ja. Ist äh, Ihr sprach von einer Frau? Ja, der Admiralin. Okay, also sie ist keine Magierin. Nein, sie ist keine sonst, Magierin. Das wäre sonst meine Frage gewesen, ob sie selbst äh, Magierin ist. Äh, ist sie geweiht? Soweit ich weiß, nein, sie ist nur profan. Sie ist aber eine ein wichtig, wichtige Admiralin, die ehemalige Admiralin der, der Flotte hier. Naja, ja, ja, wie das mit der Admiralität eben so ist, nicht wahr? Ein General kann man ja auch nicht so einfach setzen. In der Tat, in der Tat. Deswegen wollte ich mich an euch wenden, als halt Experte auf diesem Gebiet. Also gut, dann werde ich eine kleine Truppe zusammensuchen und äh, dann werden wir der Löwenburg einen kleinen Besuch abstatten. Vielen Dank für eure, für eure Aufmerksamkeit und eure äh, Tatfräulichkeit. Das kann man nicht immer erwarten bei der Weißen Gilde, wie ihr wisst. Nun, ich habe das Glück, dass ich einen Dispens für die ganzen verbotenen Zauber und Bücher habe. Die hättet ihr euch vielleicht vorher auch besorgen sollen, Abel mir. Ja, ich denke, dafür ist es zu spät. Ich denke nicht, dass mich die Geißegilde wieder aufnehmen würde. Das glaube ich auch nicht. Das Schiff ist abgefahren. Nun gut, dann will ich euch nicht länger eure Aufmerksamkeit äh, stören und euch euren Patent überlassen. Vielen Dank. Ich würde aufstehen und ihm die Hand reichen. Ja, äh, er reicht dir dann auch die Hand. Ähm, und dann, äh, wenn du noch im Büro drin bist, äh, wird er zu seinem Regal gehen und daraus ein äh, Schwert aus Schwarzstahl hervorziehen, aus Endurium. Mit einem dunkelroten Marbustein. Er klopft so ein bisschen auf das Schwert drauf. Vor allem äh, ein bisschen geschmückt auch diese, diese ganze Scheide drumherum. Du siehst, dass es ein Bandschwert ist, was wohl auch vortrefflich gegen Dämonenaustreibung oder zur Geisterabwehr äh, ausgelegt ist. Oh. Ja, ja. Die, die Rondra-Kirche hat mich ganz gerne in ihren Hallen, möchte ich meinen. Verständlich. Die Granatelöwen. Eins dieser berüchtigten Schwerter. Eins der Schwerter, genau. Nun dann. Äh, falls ihr irgendetwas braucht, sagt mir ruhig Bescheid. Ich befinde mich im Hafen auf dem Schiff Aviander. Ihr könnt es nicht verfehlen. Das, ist ja, das größte ja. und stolzeste Schiff im Hafen. Ich werde einen Bericht schreiben über den Zustand eurer Admiralen. Also gut. Äh, lasst euch nicht von den Wachen äh, nun stören. Nein. Sicherlich nicht. Schwarze Magier sind selten in diesen Mauern und wenn, dann Hintergittern. Nun, <lacht> das wir wollen doch vermeiden, nicht wahr, mein nee. alter Freund? Äh, damit meine ich nicht euch. Also, wenn ihr, wenn ihr verwirrt wäret, und sicherlich auch euch. Ich, ich meine damit nur, dass hier vor allem aus dem aus der Region rund um Selem und Mirham kommen die ein oder anderen, die so sehr geistig verwirrt sind, dass ihnen die Neoniten nicht mehr helfen können. Und dann müssen wir ihn mit magischen Mitteln heilen, ähm, vor allem wenn sie von irgendwelchen Geistern äh, oder magischen Flüchen getroffen worden sind. Hexenmagie und so. Naja, dann sitzen sie eben hinter der Zelle, ähm, bis sie dann äh, bereinigt worden sind und dann lassen wir sie selbstverständlich auch wieder gehen. Wie gesagt, falls ihr aber Hilfe dabei braucht, ich stehe euch gern zur Verfügung mit meiner Expertise. Ihr könnt mir gerne eine Abschrift von euren äh, Zauberthesen dalassen. Äh, je nachdem, wie gut ihr in diesen Thesen seid, können wir sicherlich gerne noch einmal einige Sachen mit euch äh, durchgehen. Wir haben tatsächlich gerade jemanden aus Selem da, der Hilfe braucht. Ach, wie heißt er denn? Äh, ich habe ihn mir noch nicht selber angesehen. Das ähm, müsste ich einmal in den Dokumenten nachsehen. Äh, ich wollte mich übermorgen zu ihm gesellen. Ähm, nun ja... Und jetzt wird es mhm. wahrscheinlich in drei Tagen werden, wenn ich dann diesen Besuch in der Löwenburg vorschiebe. Naja. Wie gesagt, falls ihr Hilfe braucht, kontaktiert mich gerne. Ich stehe euch ja, jederzeit ja, genau. zur Verfügung. Ja, ja. ja gut, gut. Ich verabschiede mich dann. Ich würde mir auch verbeugen vor ihm und, ähm, selbstbewusst durch die Tür spazieren. An <lacht> ihm, an der Sekretariat wahrscheinlich vorbei. Der Sekretärin nochmal zuwinken. Ich würde dich keines Blickes. Ich gehe trotzdem zu. <lacht> Diamantas, was möchtest du tun? Nachdem sich Liga von Diamantas und den anderen getrennt haben, ist er äh, direkt äh, zum Schiff marschiert. Und dann über die Planke wieder aufs... K und äh, dann erst einmal zur, äh, ja, zum gesicherten Frachtraum, wo er sich... Äh, Erst einmal so ja, ein gutes ein paar Silberstücke rausgeholt hat, also ein gute, einen gut gefüllten Beutel mit Silberstücken, vielleicht gut 40 Stück. Und äh, dann, wie viele der Seeleute sind noch an Bord verblieben? Also in näherer Umgebung, um ich sag mal 100 Meter um das Schiff herum, würdest du eine ganze Menge finden. Aber also, du siehst gerade so zehn Stück, die Taue, Taue aufwickeln. Den Boden schrubben ja, ich will äh, auch unsere Leute haben. Also, ähm, hey! Hört, la lasst alle stehen und liegen und kommt her. Was machen sie mit unseren Leuten? Mit unseren Leuten auf unserem Schiff, ja, ja, schon, schon klar, dass du also zehn ja. Leute die die auf eurem Schiff stehen und tower machen. Okay, okay, alles klar. Nee, weil du sagtest, im Umfeld des Hafen, ich möchte keine anderen ansprechen, ich möchte schon ah, unsere nein, Leute. Nein, nein, nein, das, das, ist, das ist mir schon klar. Okay. Jo. Ja. Ja, stößt noch einen la äh, lauten Pfiff aus und äh, tappelt dann ungeduldig mit dem Fuß auf dem Deck herum, bis die alle stramm neben ihn stehen, hofft die er zumindest. Der von Tarilia genau. Ja, dann äh, kannst du sehen, wie Mr. Plug und äh, der Weibelcock dann ebenso vor dir stehen. Und äh, wie gesagt, ja, eine kleine Gruppe von zehn Leuten insgesamt. Was können ja, wir also für Dienst. euch tun? Ich habe gute Nachrichten für euch. Ihr dürft was trinken, ihr dürft, ihr dürft Spaß haben. Aber das nur unter einer Voraussetzung. Ihr müsst etwas für mich tun. Und Was können wir für euch tun? Mr. Pluck tut alles. Hier oben im Norden scheinen die Sachen wohl ein bisschen anders zu laufen und ich verstehe das nicht genau, aber ihr nehmt Befehle entgegen, genauso wie ich es tue. Ihr werdet euch aufteilen in den verschiedensten Kas äh Kaschem hier und äh, euch mal mit den Seeleuten unterhalten. Äh, ihr werdet die Leute in dieser Stadt wissen lassen, zumindest die Seemänner dass die Aviandas Rettung eine weitere du äh, Pforte des Grauens vor Rulat geschlossen hat und somit die See um ein weiteres Übel befreit hat. Ebenfalls werdet die Leute wissen lassen, dass ein Nekromant und Dämonenbeschwörer in der Stadt ist. Ihr habt ihn alle mit eigenen Augen gesehen, wie er sich am Hafen rumgefragt und äh, nach Ola Marix gefragt hat. Ihr habt gehört, wie er gesagt hat, dass er, äh, dass er von ihm gerufen wurde. Was genau er will, wisst ihr nicht. Oder ihr könnt euch was ausdenken. Ist mir scheißegal. Hauptsache die Leute wissen das. Ebenfalls solltet ihr mit einsteigen, dass die äh, Leute darauf aufmerksam machen, dass die Handelsschiffe von Marix nicht überfallen werden. Macht sie ein wenig stutzig. Warum äh, kommt es das dazu, dass die äh, Större Schiffe hier äh, nur teilweise wieder in den Hafen anlaufen, aber die von Marex jeder einzelne? Habt ihr mich verstanden? Mr. Pluck hat verstanden. Das können wir tun. Gut. Und dann holt Dantes das den Beutel raus und drückt äh, jedem von dem ja, so äh, vier, fünf Silberstücke in die Hand. Gib uns einen Dukaten. Wir müssen viel trinken. Wir müssen viele Leute einladen. Willst du mich verarschen? Mr. Klug will den, dich nicht verarschen. Wenn ich, wenn ich dir eine Ducate in der Hand drücke, dann äh, säufst du dich doch zu Tode. Wie viel wie willst du denn für eine Ducate saufen? Wir müssen die anderen einladen. Wir setzen uns an Tische, die bereit bestückt sind, und geben eine Runde. Ah, ja, der Mann das frisch mit den Zehen. Gut, aber dann sollt ihr eure Aufgabe auch richtig machen. Verstanden? Dann gib uns zwei Dukaten. Wir sind zehn Mann, oh. 20 Dukaten, nicht viel. Ah, Mr. Pluck weiß das. Immerhin bin ich Mr. Pluck. Diamantes äh, schaut einmal böse und äh, geht ein Lächeln über sein Gesicht. Gut, 20 Dukaten. Sehr gut. Immerhin habe um, ich schon gegen Katzenmenschen gekämpft. Ja, geht Diamantes äh, hat das Geld natürlich keine 20 Dukaten bei sich. Holt äh, das nötige Kleingeld nochmal und drückt ihn in die Hand. Mit dem Hintergedanken, das wird Fall im Fallen Lohn abgezogen. Mister die zusätzliche Mr. Plug sagt nein. Das weiß Mr. Plug nicht, das sage ich dem <lacht> ja nicht. Ja, damit äh, gehen sie feigsen von Bord und verschwinden in den nächsten... Tavernen. Und äh, das tue ich ebenfalls äh, am besten, einfach in die andere Richtung, wo äh, die gehen und ich möchte auch Informationen ranholen. Und äh, zwar, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, äh, möchte ich eine Liste zusammenstellen, welche, Liste de äh, welche Schiffe denn im ja, im vergangenen Jahr nicht zurückgekehrt sind und äh, mit den äh, Seemännern unterhalten, vielleicht kannten die Leute auf den Schiffen, vermissen Leute auch und äh, auch immer wieder hervorheben und fragen, ob irgendwer von Mareks Schiffen denn nicht zurückgekehrt ist. Ja. Ja, Gassen, Gassen, Gassen, oder Gassen wissen oder was möchte sagen? Vielleicht. Ja, ja, klar, Gassen wissen. Hast du Kulturkunde? Oder nein, nein. Um, ich Mal schauen. Oh, ist tatsächlich nur die 18. Die würfel ich neu. Wenn ich nur 13 unterwürfel, habe ich... Oh, uff. Ja. Okay. Dann habe ich 4... Ah, mein Schicksalspunkt. Ich setze mein Schicksalspunkt ein. Meine Informationen müssen ja verlässlich sein. Jetzt also wir würfel 19. Die 8. Also was habe ich äh, neun Punkte über minus, äh, minus der Kulturkunde. Ja, du gehst in die nächste Taverne rein, äh, siehst da wohl eine ganze Menge an äh, Matrosen und äh, willst gerade äh, dich an den Tisch setzen, selber mit dem Bier, äh, so wie es die anderen wohl auch gemacht haben. Du kannst auch die kleine Gruppe von Mr. Pluck, also äh, zwei Leute, kannst du auch sehen, wie sie gerade am Nachbartisch sitzen. Äh, willst da gerade deine eigene Geschichte droppen, da siehst du wohl, wie sie sich über was ganz anderes unterhalten. Naja, und äh, deswegen, wir sind da mit heiler Ort davon gekommen. Das war im letzten Herbst. Das war aber pf, schwere Niederlage, trotzdem. Haben wir so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Uh, aber ohne die Peliope von Ratmus hätten wir das äh, wohl gar nicht mehr hinbekommen. Da wären wir wohl... Äh, daher würde ich nicht mehr hier sitzen. Peliope von Ratmus äh, Diamantus setzt sich einfach äh, zu denen an den anderen Tisch. Ja, ist das nicht hier die Admiralin? Ja, ja richtig. Das ist die Admiralin von der Iranien. Genau, richtig. Sehr gut. Das weiß hier kaum, kaum einer. Ich meine, Aranien ist halt um die Ecke, aber ja wir, wir geben uns halt nicht mehr so sehr viel mit den, mit den Araniern ab, ne? Ja, ist ja auch schwer geworden. Eberhut hoch. Eber hoch! Generell hier über die See zu fahren. Man kommt ja kaum noch was hin ohne ein schwer bewaffnetes Schiff. Und selbst dann wir stehen Wir haben die ja keine Schiffe mehr. Das ist ja das, was ich gerade den anderen erzählt habe, dass wir noch wieder ein Schiff verloren haben. Uh, hat die Admiralin Praia Dania von Seridaris uh, eine Straflottille. hat sie hat sie kommandiert. Das war, war, wie gesagt, eine schwere Niederlage. Habe ich den anderen Leuten gerade erklärt. Oh, und uh, nur wegen Peliope von Ratmus uh, sitze ich noch hier. Die hat die Auslöschung dann tatsächlich verhindert. Das war schon was. Und was ist Keupenor mit dem anderen Schiff passiert? Was? Wie das andere Schiff? Ja, das, was verloren ist, mit der Mannschaft. Naja, War das gefressen von dieser verdammten Arche? Ja, richtig, genau. Die Goldmorgentartel kam wieder von unten. Und äh, naja, man kann halt keine Sturmangriffe oder Rammangriffe nach unten führen. Das macht die eben so. Naja, und wir werden wie gesagt alle ertrunken und ersoffen oder dann in diesen Säure-Sachen -Säure werden wir dann halt umgekommen. Aber äh, wie gesagt, die Arania waren da, konnten dann noch äh, wegrammen. Als sie dann gerade ihre Mandibeln um uns geschlagen hat und äh, konnte den Rest dann noch äh, mit rübernehmen an Bord. Wir konnten dann noch ein paar Brandbomben schmeißen, also ins Wasser. Ähm, und ja, dann war die weg. Viele Verluste, die wir wegen dieser verdammten blutigen See schon hin, äh, hinnehmen müssen. Aber die wird immer kleiner. Schon gehört. Schon wieder einer dieser äh, schwarzen Pforten oder wie die heißen, die geschlossen wurde. Direkt vor Rulat, hier direkt vor der Haustür. Ja. Das ist, das ist gut. Also der Vize-Admiral weiß, was er tut. Der Arnbrand von Hardenfels ist schon... Wenn er jetzt plötzlich der? so eine Pforte schließt, das ist schon gut. Der, der weiß, was er tut. Der hatte doch damit gar nichts zu tun. Das waren hier äh, Leute aus dem Süden unter einer äh, Fasara-Kapitana. Äh, die haben das schnipft ein paar Mal mit dem... Äh, Ach, Aviandas Rettung. Genau so hieß das Schiff. Ja, die kenne ich nicht. Naja, aber ihr, wie, wie ich schon sagte, der Vizeadmiral Ernbrand von Hardenfels, das ist ein guter Mann, also seitdem das, äh, läuft das, der, der wurde ja befördert und Praia äh, die wurde strafversetzt. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube in den Süden oder so, auf irgendeine Insel wurde die strafversetzt und äh, ja, jetzt ist der Vizeadmiral admiral zwar immer noch nicht befördert, aber die, die Perlen der Flotte, das kriegt er schon gut hin, das ist eine ganze Menge passiert. Ja, wer hat dir das denn erzählt, dass die strafversetzt wurde? Naja, das weiß man. In der, nicht. In der anderen Kne in der andere Kneipe, in der ich davor war, wurde mir gesagt, dass sie irgendwo auf einem geheimen Auftrag ist oder so. Aber so geheim kann das ja nicht sein, wenn nee, hier ein nee, Südländer das mitbekommt. Nee, sie ist zu den Aranien übergelaufen, das weiß doch jeder. Äh, nachdem sie sich dann eben äh, diese, diese andere Admiralin, diese von Ratmos, das ist eine gute Freundin von der, deswegen ist sie zu den Aranien übergelaufen. Die sitzt jetzt irgendwo in Zaga. Nee, ich habe doch gesagt, die ist im Süden auf einer Insel. Nicht in Zorga, Zorga ist auch um die Ecke. Vielleicht ist sie ja nicht übergelaufen. Vielleicht ist die Frau klüger, als man alle glauben. Ich meine, die Aranier, die haben, die haben schon eine ordentliche Flotte. Und alleine, was, was soll das Mittelreich, die Perlenmeerflotte denn schon anstellen? Ein Bündnis muss geschlossen werden. Das würde Sinn ergeben, warum die dann bei den Araniern wäre. Tja, davon weiß ich nichts. Weil ja, was, was wissen wir schon? Wir sind Seemänner, Mann. Wir, wir kennen doch nur den Seemannsgarn. Die Hälfte, den Scheiß, den wir erzählen, der ist sowieso nicht wahr. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber hier hast du was von dem Hakon von, dem von Sturmfels gehört? Das ist der Admiral von, äh, von der, der Kapitän von der Admiral Vikos. Der ist jetzt ja zum Konteradmiral befördert worden, weil sein Vorgänger, äh, der hat sich ja wohl am falschen Säcklicher bedient. <lacht> Und deswegen äh, wurde der abgesägt. Jetzt ist Hakon Sturmfels nachgerückt. Hakon Sturmfels, der ja. Admiral von was? tut mir leid, ich kenne mich hier oben im Norden mit. Ihr habt echt so komische Namen. Hakon Sturmfels ist der Konteradmiral von der Perlenmeerflotte. Er hat einen Stern. So. Und äh, Ernbrand hat zwei Sterne. Und die Admirälin, die, äh, die Praia die jetzt geflohen ist, die hatte drei Sterne. Naja, und die eine ist jetzt tot oder auf einer Insel oder in Zorgern, keine Ahnung. Und äh, der andere, äh, ja, der, der hat das jetzt, wie gesagt, gut im Griff. Ja, das ist doch gut zu hören, dass man sich wenigstens auf die Flotte mal ein wenig verlassen kann. Hm. Hoffentlich naja. verbuchen wir in der nächsten Zeit noch so viele Erfolge. Naja, ich habe gehört, äh, dass der, der Herr von Sturmfels, der ist äh, ganz schön in der Kritik beim, beim Markgrafen. Also, der lässt kein gutes Haar an dem Paligan. Er beschwert sich die ganze Zeit über den, dass er nichts ja. tut. Äh, ja, davon weiß ich nichts. Ich kenne mich weder mit dem Grafen aus noch mit irgendwelchen äh, Kontaktadmiralen. Ich habe das nur gehört. Wird in der Taverne erzählt <lacht> eben. Ich glaube, hier in der, der Schenke findet man auch niemanden, der sich mit solchen wie Grafen auskennt. Aber sagt, Jungs, für wen, für se wen segelt ihr denn? Störrebrands oder? Also ich war mal bei der Perlenflotte, aber die laufen ja nicht mehr aus. Mein Schiff ist gerade äh, geholt. Wir sind gerade äh, in der Werft und äh, wenn wir dann irgendwann wieder rauskommen, dann hoffen wir, segeln wir mal ein paar länger als zwei Wochen. Na dann äh, hoffe ich mal für dich, dass die Gerüchte jetzt äh, äh, dem äh, mit dem aranischen Bündnis wahr ist. Können wir hoffen, dass die, äh, alle Schiffe irgendwann mal lossegeln und sich dem Palligan entgegenstellen. Der Palligan ist doch gar nicht auf See. Der Palligan sitzt in seiner fetten Burg und frisst die ganze Zeit. Was? Nein, den Paligan meine ich doch nicht. Ich meine hier den, äh, diesen verdammten Paktierer. Welchen Paktierer denn? Das ist der Markgraf, der, ist kein, der hat keinen Pakt. Sonst wird die Inquisition kommen. Ja, es gibt, es gibt auch so viele Paligans. das ist so eine ganze Familie. Und, ach, einige von denen sind unten im Norden, die meisten sind unten im Süden, in Al-Anfa. Und einer von denen, das, das ist das schwarze Schaf von den allen, der ist ein äh, Pakt eingegangen und seitdem... Segelt er mit seiner dämonen hier durch die Gegend? Dem haben wir den ganzen Scheiß da überhaupt zu verdanken. Nein, die Goldmorgentarantel, das ist, das ist die Chefin von denen, das ist die gerissenste. Ja, die Goldmorgentarantel, -Tar -Tar das ist sogar noch eine der kleineren. Och, ich sag's euch, wir sind einmal. Boah, das stimmt nicht, doch gar nicht, will... was du sagst. Die Paligans kommen doch gar nicht aus Alanfa, die Paligans kommen doch aus Garret. Willst du mich einen Lügner nennen? Der... Die kommen doch alle von der Alara. Das sind Gareta? Gareta, Palligan. Sag mal, du hast wohl ein bisschen was zu viel auf dem Kopf. Um, Ach ja. Ein bisschen zu viel getrunken. Komm mal, du her. Ich beiß mir auf die Zähne, weil ich weiß, wenn ich jetzt eine Schlägerei mit dem anfange, töte ich ihn wahrscheinlich mit dem Gurgolomo in <lacht> um den Hals. Ja, also es wird jetzt eine Schlägerei kommen, du siehst Initiative, kannst du mal rollen. Der, Der Schlag kommt, kommt jetzt. ganz leise, das kannst du nicht auf dir sitzen die haben lassen. genug. Die haben nicht genug die haben genug getrunken, da gibt es jetzt die Schlägerei, ob du willst oder nicht. Nimm den Krug, schlag ihn über den Kopf. Immer Rachsucht. Oh, ja, ich würfel einmal mit 20, ich habe eine Rachsucht von 13. Oh! Ich hab gesagt, wo hast du schon rausgegeben? Glück? Hast du einmal noch Glück? Ich habe noch einen Punkt Glück, aber das setze ich dafür doch nicht ein. Der namenlose Wille! Wie viel, wie viel TPKK hast du? Ich habe TPKK. Ich habe eine Körperkraft von 22. Also 13, 9. Oh, Junge. Und das sieht aber, man ja auch nicht an. Nee, das, das ist. Machst du man 1B6 nicht. plus wahrscheinlich 3? Wahrscheinlich ich wahrscheinlich ich habe 7. Jetzt also in dieser in dieser kleinen äh, Schlägerei, die sehr harmlos angefangen hat, und in jeder Taverne, in jeder guten Taverne vorkommt, wirst du dann irgendwann seinen Nacken packen und dann knackt